Dann fangen wir jetzt an und unser heutiges Thema heißt Social-Media-Strategie für Sprachschulen, aber auch für Deutschlehrende und äh, wir werden heute darüber sprechen, warum die Social-Media überhaupt wichtig sind was ist für uns auch wichtig, wenn wir diese Social Media nutzen und wie wir die Inhalte für Social Media auch produzieren können. So, und wir fangen mit der ersten wichtigen Frage an, warum sie überhaupt wichtig sind, ja, und warum, warum könnte man sie überhaupt nutzen? Und ich habe hier ein paar Beispiele aufgeschrieben, die, glaube ich, auch selbsterklärend sind. Ähm, wenn ihr als DeutschlehrerInnen ähm, auftreten wollt auf Social Media äh, oder wenn ihr als Sprachschule auch euch präsentieren wollt auf Social Media, dann erhöht es auch ähm, eure Professionalität, ja, sodass die... Sprachschüler ja sehr oft auf Social Media schon mal checken, okay, mit wem habe ich das zu tun, ja, und wenn sie sehen, da gibt es viele interessante Beiträge, dann äh, steigert das auch äh, das Vertrauen, ja, das ist auch der vierte Punkt, weswegen wir Social Media nutzen sollten, also wenn sie euch sehen, dann seid ihr nicht mehr eine Lehrerin von vielen oder eine Sprachschule von vielen, sondern man kann euch kennenlernen, ohne dass man in eurer Sprachschule war. Deswegen ähm, würde ich sagen, dass Social Media da uns sehr viel Nutzen damit bringen. Ähm, aber was auch nicht äh, unwichtig ist, äh, ist der Punkt, dass man damit auch neue Kunden oder Kundinnen gewinnen kann. Das bedeutet, dass auf Social Media vor allem sehr viele junge Leute sich rumtreiben und sich Informationen holen und wenn man, wenn sie sich für die Themen interessieren, zu denen ihr jetzt zum Beispiel Beiträge generiert oder Content generiert, dann sind sie natürlich auch interessiert, einen Deutschunterricht mit euch zu vereinbaren oder in eure Sprachschule zu kommen. So, und äh, der letzte wichtige Punkt ist, dass man die Menschen auch für eine Sprache begeistern kann. Man kann sie, äh, man kann ihr Interesse wecken, überhaupt Deutsch zu lernen. Ja, Und da muss man natürlich auch so ein bisschen schauspielerisches Talent mitbringen. Weil wenn man so da sitzt und irgendwas erklärt, dann ist das ja überhaupt nicht interessant für sie. Wenn aber, wenn aber man da sitzt und so... Voll begeistert für sein Thema irgendwas erzählt, dann denkt man, wow, guck mal, die Sprache ist ja super und die Person ist so energisch, ja, also, dann bekommt man auch mehr Interesse daran, auch diese Sprache zu lernen. Genau, das sind jetzt nur ein paar Punkte, ein paar Vorteile, ähm, es gibt natürlich viel mehr, aber, ja, das waren so meiner, meines Erachtens die wichtigsten. So, aber bevor man ähm, sagt, okay, ich will jetzt unbedingt auf Social Media Präsenz aufbauen, sollte man diese zwei Fragen auf jeden Fall beantworten. Ähm, erstens, wer sind meine Kunden? Und zweitens, wo finde ich diese Kunden? Das sind die zwei wichtigsten Fragen ähm, aus meiner Perspektive, die man sich stellen sollte, bevor man überhaupt eine Social-Media-Strategie erarbeitet. Und zwar ähm, muss man sich klar sein, ähm, das, sind auch, ähm, das gehört auch zur Zielgruppenanalyse, sodass man zuerst überlegt, okay, wer möchte denn überhaupt in meinem Land, in meiner Stadt Deutsch lernen. Ja, und das sind als erste sind es sehr oft demografische Merkmale. Also zum Beispiel sind es Jugendliche, sind es Erwachsene, sind es äh, junge Leute, die ihre Schule absolviert haben, sind es 30-, 35-Jährige, die eine Familie haben und und und. Weil das nämlich ausschlaggebend ist für die Bedürfnisse von eurer Zielgruppe. Ja, jetzt nur ein Beispiel, wenn es jetzt ähm, ein junger Mann ist, der, sagen wir, noch keine Verpflichtungen im Leben hat. <lacht> ja, Verpflichtungen meine ich jetzt Familie ähm, oder dass die Person unbedingt jetzt Geld verdienen muss, jeden Tag von 8 bis 17 Uhr arbeiten muss und Zeit hat, um Deutsch zu lernen, dann würde ich dieser Person zum Beispiel einen Intensivkurs anbieten am Vormittag zum Beispiel. Ja? Wenn das jetzt aber junge Erwachsene sind, die schon eine Familie haben, dann muss ich überlegen, okay, was sind denn die Bedürfnisse von dieser Person? Und das ist auch der Punkt zwei. Also, was sind Wünsche und Bedürfnisse von meiner Zielgruppe? Ja? Ähm, wenn wir in, also im ersten Punkt haben wir dann eher von demografischen Merkmalen gesprochen, Geschlecht, Alter, Bildungsniveau, Einkommen. Hier geht es darum, wo druckt denn der Schuh? Also, was will die Person erreichen? Ja? Was kann ich an Themen anbieten? Was für diese Person auch interessant sein könnte. Und der dritte Punkt, ähm, den ich auch schon erwähnt habe, ist quasi die Analyse von den Kommunikationskanälen. Das bedeutet, welche Social Media benutzt diese Person oder benutzen diese Personen, die ich gerne ansprechen möchte? Und es gibt unterschiedliche Social-Media-Kanäle, die dann auch von unterschiedlichen Altersgruppen benutzt werden. Dazu komme ich noch. Aber ihr könnt schon mal auch eure SchülerInnen fragen, okay, welche auch im Unterricht als Aufgabe, ja, nicht als Interview, <lacht> so, sondern als Aufgabe, erzähl mal, welche Social-Media nutzt du? Warum nutzt du sie? Und dann werden sie euch erzählen, okay, ich äh, nutze Instagram, ich nutze YouTube, ich nutze TikTok. Und dann, wenn ihr öfters mal die gleichen Antworten hört, dann wisst ihr, okay, das sind die Kanäle, wo ich eine Präsenz aufbauen muss. Und das kann man, wie gesagt, sehr gut in, einem, äh, in einer Gruppenarbeit auch ähm, herausfinden. Genau. Und ähm, wenn, nachdem wir erfahren haben, für wen möchten wir Social Media nutzen, welche ähm, Kanäle nutzen meine zukünftigen ähm, Kunden, dann muss man überlegen, okay, welche Inhalte muss ich produzieren, ja? Wofür interessieren sich die Menschen, die potenziell bei mir Deutsch lernen möchten oder die potenziell in meine Sprachschule kommen werden? Und da ist es auf jeden Fall eine sehr gute Methode: Brainstorming. Ja, brainstorming, man setzt sich vielleicht auch mit anderen ähm, LehrerInnen zusammen und überlegt, okay, was könnte interessant sein? Das ist quasi erstmal so die Ideensammlung. So, und dann sollte man auch Themen finden, die, ähm, ähm, also zu denen man dann posten möchte. Ja, zum Beispiel The also Themen äh, sowie Gesundheit oder Kochen oder äh, Studium oder, versteht ihr, dass man das so ein bisschen, ähm, systematisiert, ja, und dann überlegt man, okay, in welcher Art möchte ich das machen? Möchte ich Videos drehen? Möchte ich fotografieren? Also möchte ich Bilder teilen? Möchte ich eher geschriebene Texte mit meinen Schülern teilen? Möchte ich ihnen mehr Vokabeln beibringen? Ja, also darum geht es dann quasi, und je nachdem, welche Art von Inhalten man produzieren möchte, wählt man dann auch die richtigen Kanäle dafür. Und ich zeige euch jetzt ein paar Social-Media-Kanäle, die man gerne nutzen kann, ähm, wo wir auch präsent sind. Ähm, zum Beispiel Facebook. Ich glaube, es ist selbst erklärend, ja, also man muss nicht viel dazu sagen. Jeder weiß, was das ist. Ähm, bei Facebook könnte man sagen, ähm, sind meistens Leute ab 30 Jahren. Ja, also ich würde jetzt sagen, jetzt nicht alt, also junge Erwachsene oder Erwachsene. Und ähm, die Reichweite von Facebook ist enorm groß. Das bedeutet, man kann da sehr viele Menschen auch mit seinen Inhalten für sich oder für seine Sprachschule interessieren. Dafür kann man eine Gruppe eröffnen, man kann eine äh, Unternehmensseite auf Facebook dann auch haben. Genau, das ist dann quasi äh, die Möglichkeiten sind, Videos zu posten, F Fotos zu posten, Texte zu posten und auch Links hinterlegen. So, dann ähm, das nächste, äh, ja genau, der nächsten Social Media Kanal, den ich euch vorstellen möchte, ist Instagram. Ähm, Instagram sind zum größten Teil Bilder und kurze Besprechungen beschreibungen von diesen bildern ja also das typischste ist was ich esse wie ich aussehe dann natürlich so ein entengesicht dazu genau und wie cool ich bin <lacht> ja aber man kann auch da sehr einen guten content produzieren wo man zum beispiel auch mehrere bilder nacheinander äh, setzt. Nein, so einem karussell sagt man dazu und ähm, ich kann euch nur empfehlen, nicht nur ein Bild, sondern zwei, drei Bilder ähm, zu erstellen und in einem Beitrag zu posten, weil man nämlich diese Bilder, die zwei wo das zwei oder drei Bilder nacheinander stehen, das wird man in diesem Feed, also das, was man sieht, quasi zwei oder dreimal angezeigt bekommen. Ja, also wenn es nur ein Bild ist, dann geht es runter, wenn es zwei oder drei Bilder sind, dann zeigt er das immer wieder. Und wie gesagt, da kann man äh, Fotos auf jeden Fall posten. Da kann man auch Videos, also kurze Videos in Form von einem Reel, sagen sie dazu, posten. Und ich werde, ich würde euch aber empfehlen, wenn ihr Videos postet, dann macht bitte noch so Untertitel dazu weil viele Menschen das irgendwie im Office, im, also während sie im Office sitzen, <lacht> sich anschauen oder äh, während sie im Bus fahren, mit dem Bus fahren und ähm, ja, wenn da auf einmal jemand laut spricht, dann macht man das sehr schnell aus, wisst ihr? Und wenn man ähm, quasi den Ton nicht einschaltet und es keine Untertitel gibt, dann können die Menschen nicht verstehen, was ihr da erzählt, weil man ja das weil sie nicht äh, ja, von den Lippen lesen kann. So, dann YouTube. Ich glaube, dazu muss ich jetzt auch nicht viel sagen. <lacht> ja? YouTube sind halt Videos. Ja? Es gibt keine langen Texte, es gibt äh, keine Bilder in dem Sinne, es gibt nur Videos. Ähm, und da ist es auf jeden Fall sehr gut, wenn man auch so Sprachvideos dreht, ja, äh, wo man als Lehrerin etwas erzählt, zum Beispiel Präpositionen, ja, also sowas wie neben, ja, und, <lacht> unten oder in, <lacht> ja, wo man ähm, quasi das auch mit Hilfe von einem Video machen kann und äh, was sehr gut bei YouTube ist, dass man auch eigentlich mit Hilfe von einem iPhone oder von einem Smartphone auch schon qualitativ sehr gute Videos drehen kann. Das Wichtigste bei den Videos ist es aber, dass der Ton auch gut ist. Ja, also wenn der Ton schlecht ist, dann kann man das Video vergessen. Ja, das wird kaum einer richtig durchhalten. So, und da gibt es eigentlich auch keine keine Altersangaben. Also es gibt sehr junge Leute, die sich das anschauen, aber auch ältere. Genau. So, und das hier, TikTok, ist wahrscheinlich auch etwas neu für einige für euch. Das sind auch kurze Videos, circa eine Minute lang sind sie. Aber auf der TikTok-Plattform sind sehr viele Jugendliche. Ja, also falls euer Fokus als Sprachschule oder als Lehrer auf Jugendlichen liegt, dann würde ich euch eher zu TikTok raten. TikTok sind kurze, lustige Videos. ja, Und schaut euch einfach ein paar Beispiele an. Ich will da nicht viel dazu was erzählen. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit auch Jugendliche zu erreichen. So, und das letzte Beispiel ist Pinterest. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, das ist auch ähm, eine Plattform, wo man zum größten Teil Bilder findet. Und sehr oft gibt es so Bilder äh, zu handwerklichen Sachen. <lacht> ja, also zum Beispiel, wie stricke ich oder... Ähm, wie kann man ein Loch stopfen? Aber es gibt da auch sehr viele Materialien, für, äh, um Deutsch zu lernen. Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt so ein Bild erstellt von Präpositionen auf Deutsch, äh, dann kann man das auch auf Pinterest hochladen. Und das Gute ist, dass Google quasi diese Bilder von Pinterest anzeigt, wenn jemand zum Beispiel schreibt Präposition Deutsch, dann zeigt Google quasi diese Bilder und so könnt ihr neue Nutzer oder neue Kunden generieren. Genau. Das sind jetzt so ein paar Social Media Kanäle, die ich euch auf jeden Fall ähm, empfehlen würde. Jetzt stellt sich aber die Frage, okay, wie soll ich das jetzt so schön gestalten? Ja, also wie kann ich das so professionell aussehen lassen? Und da zeige ich euch ein Tool. Das ist dann quasi euer Werkzeug. Das ist auch das Werkzeug, mit dem ich die heutige Präsentation erstellt habe. Und dieses Werkzeug heißt Canva. Canva ist eine Plattform, auf der man ähm, Social-Media-Beiträge erstellen kann. Da gibt es auch schon ein paar Beispiele, wie man das gestalten kann. Äh, ich stoppe mal kurz und gehe jetzt äh, ins Internet. Genau, ich zeige euch gleich, wie das aussieht. So, zum Beispiel, das ist kennbar ja www.canva.com und ihr seht, hier oben gibt es schon mehrere Möglichkeiten, was man da nutzen kann, zum Beispiel Präsentationen, das ist so eine Präsentation, die ich jetzt gerade gemacht habe, oder hier Social Media. Ja? Und dann kann man sagen, möchte ich das jetzt für Instagram, möchte ich das jetzt für, Fis für Facebook, möchte ich, eine, möchte ich eine Instagram Story, weil das sind unterschiedliche Größen, ja, entweder ist es quadratisch oder ist es vertikal. Möchte ich, dass das sich bewegt oder möchte ich, dass das äh, statisch ist? Nur als Beispiel hier ein Instagram-Post habe ich ausgewählt und ich kann hier schon aus unterschiedlichen Vorlagen aussuchen. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte irgendwas zum Thema, ach nee, was hatten wir, Präpositionen, stimmt? Hier, Präposition. Oh, hat er nichts gefunden. Hm. Dann doch Sprache. So. Und dann, ähm, <lacht> ja, genau, Montag. <lacht> genau. Also das sind manchmal lustige Sachen, die man hier sieht, manchmal ähm, einfach so Vorlagen. Und äh, zum Beispiel, ich nehme das jetzt und dann kann ich hier irgendeinen Spruch auf Deutsch schreiben. Und äh, das dann gleich runterladen und posten bei Instagram. Ja? Ihr müsst aber aufpassen, also das hier jetzt alles ist kostenlos. Ne? Manchmal gibt es jetzt so eine, so eine Krone, das ist dann quasi nur für Pro-Variante, da muss man irgendwas zahlen. Aber ich benutze das komplett kostenlos und es gibt sehr viele, sehr viele Vorlagen, die man selber nutzen kann. Und man kann dann auch so Sachen hinzufügen. Äh, man kann dann alles ja, äh, so gestalten, wie man will. Und es sieht am Ende sehr professionell aus, ohne dass ich in Graphic Design gut bin. Ja, das ist quasi für jeden, für... Jeden, der einfach schöne Posts machen möchte. Genau, das ist so quasi mein Werkzeug, womit ich das mache. Und meine Präsentation ist auch schon fast zu Ende. Genau, das Einzige, was ich euch noch auf jeden Fall auf den Weg geben möchte, ist, dass ihr bitte eine Social-Media-Analyse macht. Das bedeutet, dass ihr dann quasi vergleicht, okay, wie viel Zeit, habe ich da reingesteckt, wie viel ähm, Motivation oder mein Herzensblut habe ich da reingesteckt und wie viele TeilnehmerInnen habe ich am Ende generiert? Lohnt sich dieses Social Media Kanal überhaupt für mich oder nicht? Treffe ich da meine Zielgruppe oder nicht? Und dass ihr das immer wieder evaluiert und am Ende sagen könnt, Okay. Ich muss jetzt nicht fünf Social-Media-Kanäle äh, bespielen, sondern nur zwei. Ja, ich bleibe nur bei Facebook und ich bleibe nur bei TikTok. Dafür aber ist wichtig, dass man das auch regelmäßig macht. Ja, also einmal pro Monat ist zu wenig. Dann wird man auf jeden Fall runtergehen. Man muss dann wirklich, also jetzt nicht jeden Tag, aber so, Einmal die Woche, zweimal die Woche auf jeden Fall irgendwas fleißig posten und dann hat man das auf jeden Fall geschafft. Ja, und das ba dann baut man das immer so auf und dann bekommt man immer mehr Follower und immer mehr Leute sind auf euch aufmerksam und damit generiert ihr neue TeilnehmerInnen. Genau, das war es schon von mir. Also, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder um, Feedback oder äh, Neuigkeiten, so nach dem Motto, hey Olga, ich habe 20.000 Follower in einer Woche geschafft, ja, dann schreibt mir gerne. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ich würde an dieser Stelle jetzt erstmal das Video beenden, sodass wir gerne uns dazu austauschen können.